Active Empires has encountered a problem and needs to close. Oh! Ist ist klar? wieso das dann jemals geht? Nee, sage ich doch! User in your channel timed out. Oh. Ja, aber ich kann halt bloß für einen PC den Port freigeben, weil das voll für Sinn ergibt. Was machst denn du, du penet? Oh. Was? Ist das blöd, wenn's nicht gegangen ist. Oh, ja, Ordner. <lacht> Alles klar, Freunde der gepflegten Retro-Spielkultur. Hier sind wir wieder mit einem Spiel uh, Age of Empires 1. Wer es nicht kennt, uh, ja, guckt das Video. Es wird wunderschön heute mhm. Xenoid. Guten Morgen. Gegen Maxi404 mich, ne? Guten Morgen vor allem. Also mhm. guten Morgen, ja. guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, uh, wann ihr das Video schaut. Genau. Dann, Xenoid mit den Assyren heute am Start genau, und ich als Perser. Ich habe die Farbe blau und mal du hast die gucken, Farbe rot. Ob, ob, ob mein Connect ist heute, ist heute äh, der Greit. Bestimmt, da sind wir sehr glaube, zuversichtlich. Ja wir haben nämlich einen sehr tollen Router hier an der Adresse, einen den besten Router. <lacht> der schmeißt gerne mal Leute raus. Mhm. Das ist so ein richtiger Türsteher-Router. Ja. So, jetzt können wir los. Ja, bereits, los geht's easy. Boo, oh. Boo! Oh, da haben wir eine okay. Küste, das ist so. toll. So ich muss los geht's und sogar mein Cursor leckt. Geil. gleich immer. So, jetzt nimmer Oh, ich glaube, das kehrt so, dass der Cursor leckt. Ja, es muss, das ist einfach. Ah, oh, er ja, leckt immer noch. Ja. <lacht> ja, was machen wir denn so? No, aber also jetzt zwei geht's, von jetzt euch geht's. Wir müssen jetzt zum ersten Mal Holz. Bei mir ist einfach mit gar nichts, gar kein Rohstoff. Bei mir auch nicht, weil mir ist erst mal Hard Desert. Ja. Also ich werde mal mit dem Ornavengal ein exploren. <lacht> mhm, da unten ist was. Aber ich glaube, man kann gar keine. gar man kann gar gar keine... oder Farmen ins Desert bauen, oder? Doch immer schon. Aber gar okay. da hinten gar schon fruchtbar aus. gar gar gar gar gar gar gar So dann, so, dann möge der Beste gewinnen, mhm. wenn denn überhaupt wieder jemand gewinnt. Genau. Ja. Wir hatten jetzt zwei Verbindungsabbrüche wegen unseres geilen Routers, also wegen meines geilen Routers. Da möchte man meinen, man lebt in der Stadt und hat so geile Infrastruktur. Oh, nein, ja. nein. Dann kommt die Easybox und hat einfach mal einen sauren <lacht> Knüppel auf den Kopf und dann. Ja, dann kommt die Easybox und nichts geht mehr. Ja. Rihanna war plü. Ah, da haben wir ja schon ein bisschen ein Nahrungszeug. Jetzt warte der Baum jetzt nicht, nur. Moment, Donau. Moment, Donau. Moment, Altsteinzeit, dann kommt die Jungsteinzeit, dann kommt Bronze-Eisenzeit und dann was auch immer. Yes. Weiter sind wir noch nicht gekommen. Wie gesagt, die Easybox hat es uns verdorben. Ich glaube, weiter geht es jetzt gar nicht. Also. Jetzt warte mal, ich muss wieder mal meine Spieleinstellungen machen. Ach, lol, die sind sogar noch so. Ja. Geil. Uff. So, dann machen wir mal gleich 5000 heißer. Jetzt ja, habe ich wieder. Du überhaupt. Bei Gib's mir ist es so wieder so blöd, geil. wenn ich jetzt so einen Hafen hieb, dann ich mich ein Hafen hier dann ich wir wahrscheinlich Ei. Ja. Ja. Man spielt sie meistens ein ja. Ich laufe mal mit dem Typen Obi und und Kundschaft einmal mal für meinen Hafen aus. Ja. Ah, da geht's Und auch. Zum auf. Fischen es ja direkt, aber ah, da ist so eine Landzunge jetzt. Okay, dann ah. muss ich jetzt. Dann muss ah, sein, da du kannst, dann kannst du überhaupt hin. nicht auskundschaften. Danke fürs Gespräch. <lacht> ja, dann darf ich ihn irgendwo hinbauen. Geil. Und hoffe, dass ich dann mit meinen Kriegsgallieren am Schluss durchkomme. Genau. Mhm. Freude, schöner Götterfunk Tochter aus Elysium. Yes. Kornspeicher bauen wir jetzt einmal da hinten hin. Ja, ich brauche unbedingt heute. Also eigentlich dürfte ich jetzt für die nächsten zwei Stunden Connect haben, weil ich habe jetzt auch zwei Stunden Connect. Das ist wirklich. Vielleicht sogar sehr drei gut. Stunden. ist ja toll, wenn man das so vorhersagen kann, wenn der so berechenbar ist. Der Route ist total ja. berechenbar. Ich, ich glaube daran. Ja. Ich, ich will, ich will es, es, es, es, soll, es soll Wirklichkeit werden und wenn mhm. ihr daran glaubt, dann, dann wird es auch so. so. Lagergrube, das bauen wir irgendwo wo. Naja, wo bauen wir denn das? Du mir jetzt noch mal ein bisschen aus. Na warte mal, was ist denn da hinten? Im Wald wahrscheinlich. Also Viecher. Ja, das ist gar nicht schlecht, da kann ich. Ah ja, da ist nichts mehr. Okay. Da hinten. Also die Karte hat es nicht gut mit mir gemeint. <lacht> Oh, aber gar nicht oh, Aber ganz viel Wald habe ich, das ist schon mal nicht schlecht Und Stein und Gold genau nebeneinander Gut, dann weiß ich schon mal, wo ich mein La meine Lagergrube hinbaue Hat das jetzt irgendein Ding gebracht? Ich habe nicht Aus Jetzt Musik aus Obwohl ja, weniger muss Und ich Wir brauchen jetzt zum Aufstieg 200 oder so. 500. 500, oh Ja. Das <lacht> ist ganz schön, ist ganz schön uh, expensive da, he? Yes. Indeed. Also meine zwei Altsteinzeigebäude habe ich jetzt. Mhm. So, dann machen wir das einmal. Oh, mit was fangen wir denn an? ein bisschen Holz vielleicht. Holzi, Holz. Ich gebe im Moment echt gut aus für meine. Für meine Dorfbewohner. Mhm. Holy moly. Aber so von der Nahrung her, da brauche ich gar nicht so stark auf den Hafen gehen, da, da kann ich eigentlich auch die ganzen Garzellen erst einmal weg. Ja, Snacken. da, da habe ich leider <lacht> weniger davon. So, ich erkundet's da mal weg mit meinem kleinen Gefährt. Oh, oh jetzt ja. hat's gelagten, die hat es gerade gelegt und irgendwann ist Ja, so also ist aber eine neue Musik, hier, oder? <lacht> ja, genau. Also ich glaube, wir haben jetzt einen Connect für die nächsten... Fünf Minuten. Zwei Stunden vielleicht. Okay. Fünf Minuten. Bis der Router halt wieder denkt, ah ja, jetzt, jetzt, jetzt haben sie gerade wieder ein riesiges Imperium aufgebaut. Genau. Ja, jetzt, jetzt, und. <lacht> Eigentlich müsste die da Kornspeicher einbauen. Obwohl, es lohnt sich jetzt gar nicht mehr. Hurscht. Du jagst mir jetzt noch mal die Gazellen davon. Na, heute bringen wir einfach die um. Yeah! Oh, bist du schlecht. Yeah! Tote Gazelle, geil. Yeah! So. Da hinten ist ein Löwe, da muss ich ein bisschen aufpassen, sonst habe ich gleich einen toten Dorfbewohner. Löwen kann man die eigentlich heißen, oder? Ähm. bin mir gar nicht sicher jetzt. Ich glaube schon, ja. Okay. Bin ich mir sehr sicher, dass man das kann. Aber da wenigstens für ab. Bist du schon Jungsteinzeit? Nein. Noch nicht. Das dauert noch. Also ich kaufe gerade so wie die Dorfbewohner, deswegen dauert das bei mir nicht. Mmh, ja. 2 Dollar. Und was machst du? Nix? Super, cool, du bist da vielleicht einer. und Dann geh Holzhacken. Wenn du schon mal nix machst. Wenn nie Escape das so er Ah lol, die bringen Fleisch sogar in. Die bringen sogar in Lagergrube. Ja ja genau, die also Fleisch. Fleisch wird in die Lagergrube, genau. LOL. Alter. Das hab ich gar nicht gewusst. So, gibt's da noch irgendwas? Ich habe 600 Holz. Ah, jetzt, jetzt, kann ich, jetzt kann ich aufsteigen schon. Mhm. Kannst du auch? Ja, ich mal schauen. Yep. Hoffentlich, sonst werde ich dich bald fistern, Mateo. Ah, ja, so schon. Du wärst ihn anschauen, glaube ich. Hm. Lava nicht. Nee. <lacht> <it. Yes>. <lacht> Deine Assyrer, die kennen wir gar nichts. Ah ja, ja. Das ja die ja, Perser, ja, ja, ja. So, dies muss ich noch bauen. Wichtig. Na no, fuck, da ist ein Krokodil. Ja, ich muss das blöde Viech jetzt umbringen. Bring's halt um. Ja, danke. Töte es. Naja, wenigstens, wenigstens haben wir jetzt ein wenig Krokodilfleisch zum Essen schon. Dann schau dann schau ich mal, diese Bucht da unten, die sieht mir ganz geeignet, hoffentlich, aus für meinen Hafen. Vielleicht habe ich da hinten noch ein bisschen. Dort die Küstenlinie könnte vielleicht noch besser sein. Da baue oh, ich jetzt meinen Hafen hier. Dann, dann sperre wir mich schon nicht ein. Hoffentlich. Ja, ja. <lacht> das sehen wir dann schon. Hm, ich brauche unbedingt wieder Dorfbewohner. Achso, Kassieren muss ich noch bauen. Ach, hab ich gar nicht. Doch, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Pommes, ja, du auch? Pommes. Pommes? Ja. Pommes. Pommes trifft's gut. Ähm, muss ich das eigentlich zur Streitagstweite entwickeln jetzt erst einmal? Ja, wahrscheinlich schon. Das wird ziemlich expensive, der Scheiß. Mhm. So, ein Stol und Stoll und Bogenschießanlage. Den werde ich mir jetzt noch leisten. Bäh, bäh, bäh. Hallo! Hallo Fischerschiff! Jetzt kann ich mir ein bisschen erkunden mit meinem Fischerschiff. Und ja, genau. Ah ja. Das schaut mich schon gut an. Da können wir ein bisschen fischen. Oh okay, cool. Da ist ja was. Achso, du hilfst dir mit Snip beim Steu oder was? Bueh, so ein Spaß. Sparkuh. Gut, Augskämpfer lohnen sich jetzt nicht unbedingt. Schau mal, ob wir da noch irgendwelche Viecher haben. <lacht> Aber ich glaube nicht. Nope. Dann muss ich da hinten auf die Gazellen gehen, hilft nichts. Hm, cool, gut. Wie viel brauche ich denn für die nächste Stufe? Ah, sagt mir gar nicht. Mist. Ich brauche zwei Jungsteinzeigebäude. Hm. Die Frage ist, was ist ein gebäude Also, reiche Fischgründe habe ich schon mal. Das ist nicht schlecht. Ein Steu und was noch? Ein Markt brauche ich noch. Hommes. Oh. Ah, oh. Oh. oh. oh. oh. Lied. Ja? bei mir. Nicht. Also es hat gelegt, aber bei mir ist es kein Lied gekommen. <lacht> ja, wahrscheinlich war es dann bei dir. Oh. Mhm. Wenn es bei mir lag, leckt es bei dir, das ist leider so. Yep. Alter, was macht ihr da hinten ihr Spasten? Was ist denn los bei euch? Einfach gar nichts tun Bauernhof, jetzt kann ich den Bauernhof bauen. Schau. Ähm, wo bauen wir denn den hier? Hm. Was kann interessieren am besten? Da. Katzeln. Pommes. <lacht> der nächste. Pommes. Oh fuck, da ist ein Crocodile Pommes. Pommes. auch geil. Pommes für die Menschheit. Mmm. Was nehmen wir den? Meine Dis. Hm, die Morgen gar nichts mehr, fällt mir auf. Die bringen eine Nahrung ins Dorfzentrum hoffentlich. Ja, ja, natürlich. Oder? Ja, ja. Gut. Ja, ja. Dann ist das Ganze gar nicht so schlimm. So, wie viel brauchen wir denn? 800 Nahrung, okay, scheiße, aber das sollte man gleich haben. Wo sind mein Mann? jetzt übrigens? Ist der gestorben, ernsthaft? Was? na Nein, das ist der Gazelle da hinten. Ja, ich habe gemutet. Na, da ist noch einer, der nichts tut. Ah, was kannst du mir denn bauen? Eine Bogenschießanlage vielleicht, aber ich mich da gar nicht so auf Bogenschützen gehe. 200 Nahrung, Holz. Hm. Ich jetzt nicht so begeben. Hm, ja, Nahrung, oh, scheiße. Gehen wir, gehen wir mal auf den... Machen wir mal... Wo ist denn der Typ? Alles klar! Ja, das Spiel scheint gut zu funktionieren jetzt im Moment... Im Moment! Also erinnert mich jedes Mal bevor wir ein neues Spiel machen, startet den Router neu. Okay. <lacht> ah, du tust nichts. Du warst mein Gezellen, Mann. Genau, Jäger heißt's. Hm, was können wir denn noch schönes bauen? Vielleicht am Bauernhof oder so? Pommes. Ja. Pommes. Er möchte Pommes. Das heißt, wir bauen noch am Bauernhof. schau. Genau. <lacht> Kartoffeln. Oh, <lacht> Alles klar, was brauchen wir denn? Alter, der schreckt mich doch. Alter, ich hab 1200 Holz. Ich, ich, ich hau alles weg. Lauf Lauft bei mir. Ah, schau, da unten ist eine Gazelle sogar, aber die bringt es einmal nieder. Hm. Was, 1000 Nahrung oder wie viel kostet es? 800 nur, lol. Wie viel kostet das gleich wieder? 200 Kom das kaufen wir. Das Klumpen können wir uns auch noch gleich leisten. Beobachteturm oder, oder kleinen Wall? Was machen wir denn? Ich glaube, der kleine Wall war sogar cooler. Weil ich bin da so komisch isoliert. Und wenn irgendwo Landverbindung ist, kann ich gleich mit dem kleinen Wall... Nicht dich erklären. Mhm. Oh, ich brauche wieder Heißer. ich klar, und ihr mit einem blöden Holster da äh, macht mir jetzt mal zum oder Storner oder so. Macht mal Storner. Du musst fischen und zwar fischst du mir an dem Spot da hinten. Du... bist immer noch ein Geschmarrn. So, was haben wir denn jetzt für neue Gebäude? Nix, geil! Naja, aber gleich! Mhm, Regierungsgebäude und Tempel, geil! Pommes! Dann nehmen wir mal die 2 da. Scheiße, da hat jetzt Holz dabei. Mist. Ist euch sehr schnell. Du wirst keine Chance gegen das persische Empire haben, mein Lieber. Dann bin ich mir sicher. Da gut. Stimmt, ich muss noch was researchen, wenn man So, dann dürfte der da mal was bauen. Mhm. Das Klump bauen wir auch noch hinten hin. Und was bauen wir noch? Dorfzentrum kann ich jetzt auch schon bauen. Wow. So ein Klumpen, einen klumperten Beobachtungsturm kann ich mir eigentlich auch hinstellen irgendwo. Da mhm. hinten oder so. So was kann interessiert. Hm, das Lied ändert sich. <lacht> ah, jetzt kann, ich, jetzt kann ich in der Kaserne wieder was researchen. Yeah. Unter beim Stall glaube ich auch. Nö, scheiße. <lacht> was brauche ich denn dann? Das ist ein Kas. Okay. Kann beim ich mein Regierungsding noch was researchen? Oh ja, aber das ist teuer. Aber ich glaube, das lohnt sich.